Hallo, meine Freunde, dies ist der zweite Teil vom Vespa mit Hakenkreuz. Wie ihr vielleicht aus dem ersten Teil noch wisst, habe ich leider meine Taschenlampe im Auto vergessen und musste die gesamten 6 Kilometer hin und nochmal zurücklaufen. Also, ich bin die insgesamt viermal gelaufen. Das war schon richtig heftig, aber ich wurde entlohnt mit dem Fund eines der Westballstollen. Und das Besondere an diesen Westballstollen ist, dass über dem Eingang ein Hakenkreuz thront. Und das ist wirklich besonders. Auch innen hat uns eine mystische Welt aus vor über 80 Jahren empfangen. Und im zweiten Teil möchte ich euch den zweiten Stollen natürlich nicht vorenthalten. Und nun viel Spaß bei dem Video. So meine Freunde, also.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 Da ist der verschlossene Eingang. Und auch hier mit einem Kreuz. Das Kreuz allerdings ist ein bisschen ver verschoben. So also so ein bisschen gestaucht, wisst ihr? Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe mal, die Linse ist noch sauber.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 Dann hoffen wir nicht, dass er gleich da vorne wieder auftaucht. Weil auf den haben wir jetzt nicht so große Lust. Das sieht gut aus. Sonst gleich mal auf mein Handy gucken. Ja, ich glaube, ich muss auf mein Handy gucken. Das war nicht hier. So, ich habe leider nur Edge. So, wo sind wir? Okay, hier ist keiner. Das bedeutet, ich muss wieder nach oben. Ich hoffe mal, dass ich dass ich es schaffe, diesen steilen Anstieg hochzuklettern. Ich mit meinem Asthma. Ich schaffe das oh, gemeinsam. Jetzt muss ich mich mal orientieren, am besten mit meinem. Handy. Ich bin, dass ich ein bisschen den habe. ich mich gleich. Tschüss. So Leute, ich glaube, es ist nur ein, ein Eingang und der ist verschlossen. Jetzt bin ich nach oben gegangen Puh. und habe hier die weiteren Eingänge gefunden. Puh. Perfekt getan. Niemand, der da oben fährt weiß, dass es hier die Stolleneingänge gibt. Niemand. So, auch hier Hakenkreuz. Ich zeige euch das mal. Da oben. Da sieht man das, glaube ich, sehr dünn. Anders als die anderen. Alle in eine andere Form. Und hier wieder Belüftung. Haben. die Spinnen haben auf jeden Fall genug zu essen, die ganzen Mücken. Gut, dass wir eine Stiefel Löcher haben. Dann wird die nämlich nicht so warm. Oh. So, Entschuldigung, dass es ein bisschen gewackelt hat. Und hier sehen wir was ganz Besonderes. Eine Skischarte, eine Eingangsverteidigung. Ich drehe mich auch gleich um. Also hier sehen wir die Skischarte und dieser Eingangsbereich wurde verteidigt. Sprich, wenn der Angreifer gekommen ist, die Alliierten, dann wurde hier verteidigt. Und hier gibt es einen relativ kleinen Durchgang und die Scharniere kann man noch erkennen, die Tür ist raus und alles hier voller Auswaschungen. Tretet ein, tretet ein. Hier gibt es einige Stühle, die einfach hier nur so rumstehen. Das scheint eine Gasschleuse zu sein. Genau, das ist eine Gasschleuse. Auf jeden Fall eine andere Bauart als der erste Stollen, den wir gefunden haben. Und hier, Leute, sehen wir die Skischarte von hinten. Da mit Verschluss sogar noch. Alles noch original erhalten. Komplett verrostet zwar, aber original erhalten. Und auch hier hat man sich reingegraben. Boah, mich würde interessieren, ob man was gefunden hat. Mega. Boah. noch links weiter. Auch hier wieder. Boah, was für ein Loch. <lacht> Unvorstellbar. Unvorstellbar. Falls jemand, der hier gegraben hat, ähm, dieses Video sieht, sagt mir mal, ob ihr was gefunden habt. Das würde mich sehr interessieren. Ich fahre jetzt auch nicht weiter. So, jetzt wackelt die Kamera ein bisschen. Hier gibt es so einen Schlitz. Keine Ahnung, wofür der war. So, müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie stolpern. Und das ist ja interessant. Hier sind erst Ziegel gesetzt worden. Und der wurde dann verputzt, damit diese glatte Form entsteht. Da seht ihr, also Ziegel sind sich, das sind so Steine. Und das ist der Blick in den Stollen, Leute. Wow. Richtig gut. Richtig gut. zwei Jacken an und es ist einfach viel zu warm. Auch hier wieder scheinbar eine Sprengung. Auch das ganze Geröll hier. Und hier haben wir auch wieder einen riesigen Eingang bzw. einen Tunnel. Ja, auch wieder Stalatien und Stalatien klar Glas klares Wasser Hammer oh, ich komme hier durch guckt euch mal dieses klare Wasser an boah das ist richtig sauber oh. ja auch hier riesige Sprengung Vielleicht wollte man den Stollen auch zum Einsturz bringen, aber diese Bauwerke, das habe ich schon häufiger gesehen, sind widerstandsfähiger, als man denkt. So, das scheint auch wieder eine Eingangsverteidigung zu sein, allerdings mit einer größeren Türe. Wahrscheinlich waren hier auch Mannschaften untergekommen. Schaut euch mal an, hier kann man nicht mehr bewegen. Man hat sich hier sogar die Mühe gemacht, den Tunnel weiter fortzuführen und auch auszukleiden. Ich denke mal, später im Krieg hatte man nicht mal die Gelegenheit, das zu tun. So Gaschläuse, die ist deutlich größer. Seht ihr auch so eine Doppeltür oder sie ist rausgebracht, die ist rausgerissen worden, vielleicht bei der Sprengung. Das Samierungseisen sehen wir hier noch, das sehen wir hier allerdings nicht. Und auch da wieder wurde gegraben. Die Skischarte von außen und hier gibt es sogar einen Abpraller oder einen Einschlag. Und da kommen wir jetzt nicht lang. Das Wasser ist zu tief. Seht ihr das? Aber das ist auch verschlossen da hinten. Super interessant. So Leute, also richtig spannendes äh, Bauwerk. Beziehungsweise Bauwerke sind ja zwei, ich finde besonders interessant an diesem hier, dass hier noch die Skischarte vorhanden ist und in Summe natürlich auch das mit den Kreuzen ist äh, absolut spektakulär, dass es sowas noch nach über 80 Jahren gibt. Äh, wie ihr wisst, hatte ich ja auch schon gesagt, in Nazifizierung und so weiter, wurden alle Kreuze zerstört, demontiert, vernichtet und so weiter. Aber es gibt immer noch welche, auch in Deutschland, die man vergessen hatte. Und ich habe mir halt zur Aufgabe gemacht, diese Relikte zu finden und euch entsprechend dann auch sichtbar zu machen. Wie gesagt, nicht mit dem ideologischen Hintergrund, sondern aufgrund von Dokumentation und auch geschichtliches Interesse. Ja, und ich nehme halt wahr, dass bei euch das geschichtliche Interesse auch da ist. Und deswegen werde ich nicht aufhören, weiter nach den Relikten der Vergangenheit zu suchen. In diesem Sinne, sollte draußen nichts mehr zu finden sein, werde ich mich mit diesen Worten verabschieden. Ansonsten melde ich mich gleich nochmal wieder. Ich bin raus, euer Random Live. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. So, und wir gucken uns natürlich auch noch den Ausgang an, der verschlossen war, damit wir das Ding auch komplett haben. Wenn wir schon einmal hier sind, dann natürlich alles sehen, was es hier gibt. Und hier geht's direkt weiter. Also da seht ihr mal, das Ding ist riesig und hier ist der Eingang bzw. Ausgang der Verschlossene und auch hier sehen wir das Symbol der Nazis, das Hakenkreuz und schaut euch mal an wie groß der ehemalige Eingang war.